Was steckt hinter den Anschuldigungen, Russland würde die Ukraine angreifen? Seit Wochen wird in den westlichen Medien davor gewarnt, dass Russland einen militärischen Angriff auf die Ukraine plane. Dazu nur zwei Beispiele. Das Schweizer Radio und Fernsehen SRF veröffentlichte am 14. Dezember 2021 folgendes. Viele EU-Außenminister gehen davon aus, dass Russland die Ukraine militärisch angreift. Zahlreiche EU-Staaten gehen offenbar davon aus, dass Russland einen Krieg gegen die Ukraine vorbereitet. BILD berichtete am 4. Dezember diesen Jahres, Aus NATO- und Geheimdienstkreisen hat BILD Details über die Einmarschpläne Russlands erfahren. 175.000 russische Soldaten könnten einmarschieren. Steht die Welt am Rande eines Krieges in Europa? Diese aktuellen schweren Vorwürfe gegen Russland gehen auf US-Medienberichte von Anfang November 2021 zurück. Demnach sollten US-Beamte gesagt haben, dass US-Geheimdienstmitarbeiter Zitat vor einem möglichen russischen Einmarsch in der Ukraine warnen. Dieser werde mit dem kälter werdenden Wetter immer wahrscheinlicher. Zudem teilte der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes Kirill Budanov am 20. November der Presse mit, dass sich Russland auf einen Angriff zwischen Ende Januar und Anfang Februar vorbereite. Russland habe mehr als 92.000 Soldaten entlang seiner Grenze stationiert. Doch was ist dran an den Anschuldigungen gegen die russische Regierung und was sagt diese selbst dazu? Auf der einen Seite haben russische Regierungsvertreter alle westlichen Medienberichte zurückgewiesen, in denen behauptet wird, Russland plane einen Angriff auf die Ukraine. Es handelt sich dabei um eine unbegründete Hysterie, die von der realen Gefahr ablenken soll. Diese gehe von der massiven Aufrüstung der ukrainischen und der NATO-Streitkräfte in der Region aus. Auf der anderen Seite weist die russische Regierung auf rote Linien hin. Nicht toleriert werden erstens ein erneuter Angriff ukrainischer Streitkräfte gegen die selbsternannten Republiken Donetsk und Lugansk im Donbass, zweitens eine Stationierung von US-Militäreinheiten mit schwerem Gerät und weitreichenden Waffen auf ukrainischem Gebiet und drittens eine NATO-Osterweiterung bzw. ein NATO-Beitritt der Ukraine. So befürchtet Moskau mögliche Vorbereitungen Kiews für eine groß angelegte Offensive gegen Donetsk und Lugansk. Russland werde im Kriegsfall seine Bürger im Donbass schützen. Da Kiew seit 2014 den Menschen im Bürgerkriegsgebiet keine Pässe oder Personalausweise mehr ausstellt, hat Russland im Frühjahr 2019 damit begonnen, den Zugang zur russischen Staatsbürgerschaft zu erleichtern. Auch spricht Russlands Regierung von gegenwärtigen Provokationen seitens der NATO. Da diese in den westlichen Medien kaum erwähnt werden, zählen wir nur einige davon hier auf. Am 2. Dezember 2021 beschloss der EU-Rat, 31 Millionen Euro für militärische und technische Hilfe für die ukrainischen Streitkräfte bereitzustellen. In der zweiten Dezemberwoche hat der US-Kongress einen neuen jährlichen Militärhaushalt verabschiedet, der 300 Millionen Dollar für Waffen und andere Unterstützung für die ukrainischen Streitkräfte vorsieht. Seit 2014 hat Washington bereits 2,5 Milliarden Dollar an Militärhilfe bereitgestellt. Zu den neuen Waffen gehören Hubschrauber, Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe, Artillerie und Schawelin-Panzerabwehrraketen. Ende November haben russische Beamte auf die zunehmenden Aktivitäten der USA und der NATO in der Region als Ursache für Spannungen hingewiesen. Im Schwarzen Meer sind regelmäßig US-Kriegsschiffe zu sehen, die an der Seite von NATO-Verbündeten operieren. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat in Interviews mitgeteilt, dass die NATO die Zahl ihrer Streitkräfte an der russischen Grenze im Baltikum und im Schwarzen Meer erhöht habe. Der russische Außenminister Lavrov bezeichnete dies als, Zitat, gefährliche Provokation. Hinzu kommt, dass die NATO alle russischen Vorschläge, auf die Stationierung atomarer Kurz- und Mittelstreckenraketen in Europa zu verzichten, ablehnt. Am 23. November erklärte der russische Verteidigungsminister Sergej Shoigu, dass US-Bomber in diesem Monat einen Nuklearschlag gegen Russland geprobt hätten und einige der Flugzeuge bis zu 12,4 Meilen an der russischen Grenze herangekommen seien. Im letzten Monat habe es etwa 30 Einsätze von US-Flugzeugen gegeben. Der Leiter des ukrainischen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses für Verteidigungsindustrie, Igor Kopiten, bestätigte am 23. November, dass ukrainische Soldaten im Donbass US-Panzerabwehrraketen vom Typ Schavelin einsetzen. Außerdem betonte er, dass Vertreter der US-Regierung dieses Vorgehen Kiews genehmigt hätten. Raketenabwehrsysteme, wie sie auch in Rumänien und Polen bereits stationiert sind, können innerhalb Minuten zu Angriffssystemen umfunktioniert werden. Das Minsker Abkommen von 2015 verbietet diese allerdings und sämtliche schwere Waffen in einer Sicherheitszone im Donbass. Am 1. Dezember teilte das russische Außenministerium mit, nach seinen Informationen sei die Hälfte der ukrainischen Armee inzwischen im Donbass aufmarschiert und stationiert. All diese Provokationen, die bei weitem nicht vollständig sind, dürften für den Frieden im Donbass kaum förderlich sein und zeigen ein anderes Bild, als es in den westlichen Medien dargestellt wird. Das Internetportal des Saker hat am 25. November einige mögliche Motive für eine Provokation gegen Russland aufgelistet. Wir fassen für Sie hier nur einige zusammen. Erstens: Der US-Energiesektor sollte es zu einem Krieg zwischen Russland und der Ukraine kommen, würde dies mit Sicherheit auch die viel billigeren russischen Energieexporte in die EU völlig zum Erliegen bringen. Dies würde wiederum zu einer sehr hohen Nachfrage nach US-Energie in Europa und weltweit führen. Zweitens Die NATO Der NATO komme die vermeintliche Bedrohung von Russland gelegen, weil sie sonst keinerlei Daseinsberechtigung habe. Das dritte mögliche Motiv betrifft US-Präsident Biden. Seine Umfragewerte sind derzeit auf einem Tiefpunkt. Wenn Russland die Ukraine angreifen würde, könnte Biden stärker beweisen und von seinen immensen internen Problemen ablenken. Das vierte mögliche Motiv betrifft die US-Rüstungsindustrie. Je größer und furchterregender Russland als Aggressor herhalten muss, desto mehr könne die USA und andere Regierungen für die Verteidigung ausgeben. Und fünftens, der ukrainische Präsident Zelensky. Seine Umfragewerte sind noch schlechter als die von beiden. Wenn nicht etwas sehr Dramatisches passiert, sei seine politische Zukunft so gut wie gleich Null. Soweit einmal einige mögliche Motive für eine Provokation gegen Russland. Ob nun Bürgerkriegszustände, Unruheherde oder eine angebliche weltweite Pandemie. Alles dient dazu, die Welt ins Chaos zu stürzen, Freiheitsrechte einzuschränken und im Gegenzug eine neue Weltordnung aufzurichten. Bleiben Sie daher wachsam, verbreiten Sie größere Zusammenhänge weiter und zu guter Letzt lassen Sie sich nicht aufhetzen, weder gegen andere Nationen, noch gegen Andersdenkende. Denn dieses Beispiel mit Russland zeigt wieder einmal, wie etablierte Medien völlig einseitig, verzehrend und aufhetzend berichten und sich somit als brandgefährlich erweisen. Nichts ist nötiger als ein offener Diskurs, sich beide Seiten anzuhören und Stimme sowie Gegenstimme unvoreingenommen zu Wort kommen zu lassen.